Mein Name ist Katharina Katzer, ich bin Cyberpsychologin, habe in Köln ein Institut für Cyberpsychologie und Medienethik und ich beschäftige mich eigentlich ja über ein Jahrzehnt schon damit, wie das Internet oder die Internettechnologie und die künstliche Intelligenz uns Menschen verändert.